Hallo NES-Freunde und nes freundinnen ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Kirby's Adventure. Ja, ja, ich wurde darauf hingewiesen, ich habe Kirby noch gar nicht gespielt, da weil hätte ich das schon längst zocken müssen bei meiner alphabetischen Reihenfolge und das holen wir heute nach. Doch, doch, bevor es losgeht, habe ich wie so oft vor euch einen kleinen Trailer rausgesucht. Ich mag die so sehr und ich denke, ihr mögt die auch. Also true lab who's kirby behind the flabby facade a physical powerhouse a street fighter a weapons expert he's whatever the situation demands in Kirbys Adventure, ja, E.V. King oh. Baby Stolen Dreamlands Dreams. Now Kirby's is fighting to get him back. Level by Nightmarish Level. That's Kirby. He's cute. Until you cross him, then he's one tough cream puff. Kirby's Adventure on NES. Ja, super. Ähm, das war einer, einer der, ich glaube es gab mehrere, einer der vielen Trailer zu Kirby's Adventure am NES. Und wir starten da gleich mal rein. Ich werde es wahrscheinlich kaum fassen, aber ich, habe das, ich glaube, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich glaube, ich habe es noch nie gespielt. Schande über mich. Mein allererstes Mal Kirby Adventure. Und das gleich mit euch. Ich bin gespannt. Garfen schon mal super. Weil ich total. Aha, okay, das ist mit diesem... Komisch Eingänge da überall, das kenne ich. Ich kann fliegen, okay, ich kann fliegen, ich kann spucken, ich kann saugen. Ich kann Start drücken und krieg einen Hinweis, welchen Status ich habe. Und ich kann Select drücken und da passiert glaube ich gar nichts. Ist gut, ich fliege da mal rauf, gibt es da etwas zum Entdecken da? Nö. Kann ich da irgendwie noch irgendwie einen dazu machen? Nein. Gut. Ich, ich will es euch nicht verschweigen. Ich bin normal nicht so der große Kirby-Fan. Ähm, ich weiß, ich kann es auch nicht genau beschreiben, warum. Aber ich mag natürlich gute NES-Games und... Oh, okay, jetzt habe ich mich verwandelt und kann diese Attacke von den Gegnern machen. Wie viel Kirby üblich. Ja, ich kenne natürlich Kirby-Spiele und die Mechaniken. Ah, okay, die Gegner respawnen relativ schnell wieder. Die Grafik ist schon ziemlich fein. Da gibt es nicht viel auszusetzen. Hübsch gepixelt hier der Grund. Man weiß genau, ähm, wo man, also was Hintergrund ist und was was nicht. Das ist ja bei manchen Games nicht ganz so klar. Da muss ich fliegen, okay. Und da kann ich reingehen ins Loch und komme weiter, oder? Genau, so ist es auch. Sound passt auch. Ja, ich glaube, es ist eines der besten NES-Games, was ich so gelesen habe. Ähm, ja, ja, wie konnte ich das vergessen? Keine Ahnung. In meiner Spielersammlung war es nicht drinnen und deswegen ähm, habe ich das wohl übersprungen. Ich schaue meistens nur in der Sammlung nach und nicht in der Liste. Sollte ich vielleicht mal ändern. Aber egal. So habt ihr auch was zu tun und könnt mich darauf hinweisen, wenn ich mal was vergessen habe ähm. wow, wow, wow, wow, wow, wow. Generell freut mich ja immer selber Kommentare zu allen NES-Games natürlich. Wow, wow, wow. Okay. Also ich mag diesen diesen Sch Schlag, den ich da jetzt gerade habe. Das finde ich ganz praktisch. Mal schauen. Ich glaube, den behalte ich noch eine Weile. Ähm. Ach, die kenne ich. Ja, also ich, ich habe den erst. Oh, oh, falsche Taste gedrückt, ich trottel. Okay, jetzt habe ich. Den right, jetzt kann ich die Fähigkeit von dem nehmen. Und jetzt ich auch vorher spucken. Ha! Ja, ich bin erstmals mit Kirby in Berührung gekommen, ganz absurderweise. Mit Kirby's Pinball Land am Gameboy. Ich habe glaube es hat so geheißen, Kirby's Pinball Land. So, das war mein erstes Kirby. Ich wusste zwar auch damals schon, dass Kirby irgendwie nicht nur dieses Game Land gemacht hat, aber ich, ich hatte irgendwie nur das. Ich hatte auch lange Zeit nur den Game Boy, also ich habe den NES ja relativ spät bekommen. Ich habe den NES bekommen, da gab es schon den Super Nintendo. Ich habe damals ganz unverhofft einfach so den NES bekommen. Von meinem Vater, das war irgendwie besser als Weihnachten. <lacht> Weiß nicht, wieso das getan hat, aber ich bin sehr dankbar dafür. Auch heute noch, sonst hätte ich vielleicht nie ein NES gehabt. So, da, wir mal da weiter. Ja, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt mit den NES in Verbindung gekommen wäre. Also ohne dem hätte ich den NES damals zu Super Nintendo Zeiten nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob ich dann jemals einen Super Nintendo gehabt hätte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Gamer habe ich ja auch gezockt wie bekloppt. Ähm, der schießt mich da ab. Und äh, kann ich den da irgendwie wegbrezeln? Nein, der ist immun gegen Feuer. Dann fliegt mir da einfach drüber. Was bist du keiner? Die Steuerung ist wahnsinnig. Ist das eigentlich relativ komplex für ein NDS-Game? Was ist das? Da gibt es einen Bonus. Da ja, ist ein Bonus. Ja, ein Bonus. Aha. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Irgendwo ganz anders. Ich sehe schon, also ah, ziemlich. 10 Minuten jedes NES geht, ist das Format, aber ich tue mir manchmal schwer, wenn die Spiele so gut sind. Ich spiele jetzt schon. Sek uh, voll auf die Schnauze. Nein, kann ich nicht. Ich will den Stern, ich will den Stern. Jetzt kann ich irgendwie nichts mehr. Okay. Ach, ah, jetzt muss ich eine Bombe einsaugen. Nein, das so, so geht jedenfalls nicht. Gib mir eine Bombe, Junge. Die Bombe irgendwie. Wie kann ich das schießen? Ah, ich checks nicht ganz, nicht sterbe gleich. Aha, ich kann da die Bombe abschießen. Aber ja, ich habe abgeschossen. Sehr gut. So geht's. Okay, jetzt wo ich verstanden habe, bin ich natürlich instant tot. Aber ist eigentlich nicht so ein schweres Spiel, finde ich, aber das habe ich mich jetzt einfach blöd angestellt. Brauchen wir nicht mit den heißen Brei reden. Einfach schlecht gemacht ja. Okay. Weiter geht's hier. Komm schon. Gib mir eine Bombe. Ja. Besten drüber wegfliegen einfach. Nächste Bombe holen. Weggebrezelt. Eine Schuss noch. Komm schon. So, komm. Ich einer Bombe und tschüss. War ja easy. War ja super easy eigentlich. Ich weiß, was soll ich. War das? War das überhaupt ein Endgegner? Jetzt rede ich groß natürlich, nachdem ich einmal versagt habe. So, rein da. Ah, das schaut das, das natürlich auch cool aus. Kann ich jetzt irgendwas Besonderes? Ja, jetzt kann ich wieder Feuer machen. Sehr gut. Feuer, Kirby. Grade, ich erinnere mich gerade, ich habe glaube Kirby auf der Switch gespielt, nicht auf der Switch auf der Wii U gespielt. Das war auch ziemlich cool auf der Wii U. War ein ziemlich gutes Game. Habe ich für ganz, ganz wenig Geld bekommen. Wie die Wii U so, so ganz langsam am ab, ab, ab Abkratzen war. Also langsam. Eigentlich hat die nie wirklich gelebt, oder? <lacht> ähm, und da habe ich mir das geholt für, für, für ganz kleines Geld, weil es niemand haben wollte. Für 10 Euro oder so. Bin ich mir jetzt nicht hier. Ich hoffe, ich werde jetzt keinen Schwachsinn, das war ein View geben und kein Video So da. Dann krieg ich das da. Ah, da komme ich nicht drauf. Blöd! Ne? Ah! ah. Okay, das kann ich auch. Gut, also da komme ich nach neun Minuten drauf, dass ich das auch kann. Oh, wow. Aha, weggespuckt. Weggespuckt das Zeug. Ähm, könntest du bitte beiseite gehen? Ich möchte darauf. Danke. Weggespuckt. Ich wollte dich einsaugen, egal. Ah, den kann ich dir. Ich wollte dich einsaugen. Okay, macht nichts. Nicht eingesaugt, weiter gehts. Aber Leute, Leute, für ein NES-Game? Puh! Schon verdammt gut, verdammt gut. Das ist ja vom Niveau her äh, von Grafik und Gameplay wie Mario Bros. 3 Wahnsinns Game. Krass. Also, das fühlt sich schon wieder. Es ist eins dieser NS-Games, die sich schon verdammt nach Super Nintendo anfühlen. Wieso komme ich da erst jetzt dazu, das zu spielen? Naja, kein Kirby-Fan halt. Man möge es mir verzeihen. Da habe ich zweit abgeschlossen. 1, 2 und da komme ich jetzt weiter zu 3. Ich schaue da noch rein. Sieben Minuten ist um, aber, aber Leute, was soll's? Was soll's? Das ist ein gutes Game. Bisse geht noch, wie sie geht noch. Das schreit eigentlich mal nach einem längeren Let's Play. Eigentlich schreit das noch mal nach einem längeren Let's Play. Ähm, vielleicht mache ich da mal was live. Das bleibt auf jeden Fall in meinen Kopf mal hängen dass ich das vielleicht mal länger tag Kann da einfach eigentlich durchfliegen, möchte, oder? Okay. Klingt halt nicht so viel Punkte, aber... Uh, weg damit... Ähm... Da rein. Okay, Sound ist, der Sound ist ganz gut, aber... Sagen wir mal so, es ist durchaus noch... Es ist Luft nach oben. ich mag ihn. die grafik halte ich weiß ja, wie schwer es pixel grafiken äh, wie schwer es ist solche pixel -Grafiken zu machen und die sind echt verdammt gut hier muss so genauer hier anschauen hier leid wenn ich da nicht so durch aber diese Pixelgrafiken, also dass man immer weiß wo hier ähm, wo man drauf steht da wurde echt viel wert drauf gelegt man sieht immer was ist hintergrund und was nicht das ist Wichtig, das ist wichtig. Sowas machen nicht alle Games gut. Äh, was ich auch bemerke ist, äh, man sieht relativ gut nach rechts. Also wenn ich nach rechts gehe, sehe ich auch relativ gut. Und das kann man jetzt hier jetzt schwer sehen. Aber oh, der hat mich weggefressen so ein blöder Kopf. Aber man sieht relativ gut in die Richtung, in die man geht. Also man muss jetzt nie Seht ihr, was ich meine? Also wenn ich kann zurück, bleibt da relativ in der Mitte. Und auch nach vor ist mehr als die Hälfte des Bildschirmsplatz Ich wollte da hat mal wer mitgedacht. Na ist halt ein Nintendo-Game. Ist halt ein Nintendo-Game. Die Jungs wussten immer schon, wie man Games macht. Ansonsten wären es natürlich nicht so erfolgreich gewesen. Krass gut. Ist schon krass gut, ja. Ja, natürlich nicht ganz unvereingenommen, das Spiel gar nicht. Ich wusste schon vorher, dass das ganz fein ist, aber Ja, dass das so gut ist. Lecker, schlecker Körn. Ah ja, es kann man instant so heute noch spielen, macht Spaß. Wahnsinn. Drei gemeistert und jetzt wird es weitergehen zu vier. Leute, ich speichere mich hier ab. Ich speichere mich hier mal und vielleicht spiele ich das irgendwann noch mal. Das ist ein richtig, richtig feines Game. Ja, vielleicht spiele ich das noch mal länger in einem Livestream mal schauen. Ähm, falls ihr auf sowas Bock habt, könnt ihr euch gerne melden. Ähm, ansonsten mache ich es vielleicht trotzdem. <lacht> ähm, Jo, ähm, Daumen hoch, wenn ihr Spaß hattet mit mir und mit Kirby. Ähm, lasst uns ein bisschen über Kirby diskutieren. Welcher Kirby-Teil ist eurer Meinung nach der beste? Erklärt mich da mal ein bisschen auf. Ich kenne nicht so viele Kirby-Teile zu, zu meiner Schande. Ähm, ansonsten abonnieren ist natürlich nicht verkehrt. Jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, aber relativ oft ein neues NS-Game. Und ansonsten sage ich ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Und immer schön brav NES zocken ja, ja.